Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe sehr aufmerksam den Worten der grünen Rednerin gefolgt, Frau Beiram, Frau Christmann, und da musste ich doch denken an einen inzwischen berühmt gewordenen Bezirksamtsleiter aus Hamburg-Nord, der nicht nur den Bau von Einfamilienhäusern verboten hat und damit ein klares Signal an Familien in Hamburg gesetzt hat. Jetzt hat er auch noch mit Tricks dafür gesorgt, dass die gesetzlich verbrieften Bürgerrechte, nämlich Bürgerentscheide durchzuführen, bei diesem Verfahren ausgehebelt werden, damit keine Einfamilienhäuser gebaut werden. Und wer so etwas macht, der sollte sich mal die Glaubwürdigkeitsfrage stellen, was direkte Demokratie, was Bürgerbeteiligung anbelangt. Ich weiß nicht, ob Sie da die besten Grundzeugen sind. Denn das ist Bürgerbeteiligung nach Gutsherrnah. Heute hat sich übrigens noch herausgestellt, dass er selber Eigenheimbesitzer ist, aber das ist nur eine Bemerkung am Rande. Nun aber zum Thema. Wir haben ja hier ein Evergreen, direkte Demokratie das kennen wir von der AfD, von der Linken genauso. Ich möchte dazu gerne mal fünf Thesen aufstellen und bin auch ein überzeugter Vertreter unserer repräsentativen Demokratie. Meine These eins ist direkte Demokratie nützt vor allen Dingen Populisten. Um dies zu verstehen, kann man einfach mal den Blick zurückwerfen auf den Brexit und rekapitulieren, welch eine Lügenkampagne der knappen Entscheidung für den Brexit voranging. Nichts der Versprechen hat sich bewahrheitet. Und Ein anderes Beispiel hier direkt aus Berlin. Sie kennen das auch. Die Bebauung des Tempelhofer Flughafens. Dieselben Menschen, die damals ein Verbot gefordert und dafür geworben haben und den Bau von zehntausenden Wohnungen damit verhindert haben. Das sind die, die sich heute hinstellen, Wohnungsnot beklagen, steigende Mieten beklagen und jetzt Eigentümer enteignen wollen. Meine Damen und Herren, das ist Populismus vor, und das sollte uns auch ein warnendes Beispiel sein. Und das führt mich zur zweiten These. Direktdemokratische Entscheidungen sind kaum reversibel. Wenn solche Entscheidungen erst einmal gefallen worden sind, tun sich Parlamente damit schwer, den Willen der Bürger zu übergehen, selbst wenn sie wissen, dass das erheblichen Schaden für ihr Land zur Folge hat. Auch hier ist der Brexit das Paradebeispiel. Aber wir wissen das alle. Parlamentarisches Handeln ist nicht frei von Fehlern, politisches Handeln generell nicht. Und Deswegen ist es auch fundamental für eine funktionierende Demokratie, dass Fehlentscheidungen korrigiert werden. Und Sie wollen das auf die Spitze treiben mit der Irreversibilität, indem jede Änderung eines Gesetzes, was vom Volk beschlossen wurde, auch nur durch erneute Zustimmung wieder geändert werden kann. Da sage ich Ihnen ganz klar, das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Dritte These. Die Entscheidungen der direkten Demokratie tragen zur Spaltung unserer Gesellschaft bei. Direktdemokratische Entscheidungen sind in der Regel immer zugespitzte Entscheidungen. Sie reduzieren komplexe Sachverhalte auf ein Ja oder Nein. Auch Minderheitenrechte passen schlecht zu direkter Demokratie. In der Regel bleiben sie auf der Strecke, genauso wie der politische Kompromiss. Aber ich finde, unsere parlamentarische Demokratie lebt von der Bereitschaft aller Beteiligten zum Kompromiss. Sie lebt davon, dass Einzelinteressen nicht über dem Gemeinwohl stehen, und sie lebt auch davon, dass es nicht nur Sieger und Verlierer gibt. Ich finde, das ist ein hohes Gut, was wir uns bewahren sollten, meine Damen und Herren. Vierte These. Die repräsentative Demokratie ist aus meiner Sicht demokratischer als die direkte Demokratie. Herr Kollege, gestanden sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten von Storch. Nein, ich würde gern zu Ende führen. Eine parlamentarische Entscheidung bedeutet, dass nach einem langen komplexen Prozess der Gesetzgebung mit Anhörung, mit Länderbeteiligung, mit parlamentarischen Verfahren eine Entscheidung getroffen wird, wo die unterschiedlichsten Interessen bewertet und auch berücksichtigt werden. Und die Gesetze werden von gewählten Volksvertretern gemacht. Wenn wir uns nur die Situation jetzt mal anschauen, die werden von drei Vierteln der Bevölkerung sind hier im Bundestag vertreten. Das ist eine Beteiligung, die Volksentscheide niemals erreichen. und Deswegen haben Sie auch keine höhere Legitimation, meine Damen und Herren. Und was möchten Sie jetzt mit Ihrem Gesetzentwurf? Ihr Gesetzentwurf sieht überhaupt keine Beteiligungsquoren vor. Dort könnten Kleinstgruppen in Deutschland künftig unser Grundgesetz ändern und unsere Verfassung ändern. Da sage ich Ihnen ganz im Ernst, meine Damen und Herren, wer so etwas fordert, der will doch nicht mehr Demokratie, der will Chaos in unserem Land und der will unsere Demokratie zerstören, aber nicht mit uns. Und ich komme zur letzten These. Herr Müller hat es auch gesagt, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben aus gutem Grund ein starkes Parlament geschaffen mit wenigen direktdemokratischen Elementen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit der Spaltung der Gesellschaft, und wir brauchen eher mehr Parlament, wir brauchen mehr Kompromiss, wir brauchen mehr Zusammenhalt in unserem Land als zugespitzte Entscheidungen, die eine Gruppe von Menschen frustriert zurücklassen. Und Ihre Motivation ist doch klar. Sie fordern das, weil Sie immer wieder hier im Parlament an der Stabilität unserer parlamentarischen Demokratie scheitern. Das sollen Sie auch weiterhin tun. Wir wollen Ihnen aus diesem Dilemma nicht heraushelfen. Wir schätzen Ihre repräsentative Demokratie, und wir sollten Sie auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Vielen Dank. Der nächste Redner für die SPD-Fraktion, der Kollege Dr. Lars Castillo.